alle gleich aus das mag ich nicht ich habe gar nicht auf die oh, also ähm, wer jemand von euch spawnt direkt am Anfang Boss wir müssen alle erstmal oh Gott wie alle hier nach diesem Stein hinterher <lacht> also, ähm, ey, oh ey, wenn wenn Mug ist das Ziel von der von der Insel also von der Insel hier zu flüchten und man muss ein Boot reparieren und dafür vier Bosse besiegen okay Wieso man kann die Kisten erst öffnen, wenn man Gegner besiegt hat. Von den Gegnern bekommt man dann quasi Geld und mit dem Geld kann man halt Kisten öffnen. Und in den Kisten sind dann manchmal halt Power-up. Man kann ich auch mal einen Stein haben. Oh, ich habe hier irgendeine grüne Person gefunden. Eine grüne... Person. Äh, greift die nicht an. Oh, die greift an. Ach, oh Gott, hier sind sehr oh viele bei mir. Gott. Oh Gott. Nein, nicht die. Bist du bei einem Dorf? Ich habe keine Ahnung. Hier sind sehr viele. Ich denke, ich soll wegrennen. Ja, dann müssen wir bei einem Dorf, ja. Die gute Taktik um Sachen... In Mag zu bekämpfen ist eigentlich, dass du dich in Kreisen drehst. Cool. Oh okay, mein Gott! Man kann einfach kann durch die Gebäude bewegen oder, oder was? Guck mal, wenn man M drückt, sieht man die Map und da, wo die fette Ausrufezeichen ist, äh, müssen wir hin. Da ist das Boot. Wollen wir erstmal dahin laufen und dann. Äh, ja, und lass ja, dann das komplette. übrigens an und Steven. Wenn ihr eine Statue seht, dann bitte nicht E drücken. Na, genau, wenn ihr irgendeine Statue seht, da dann ach auf. so, dann, äh, dann äh, sport der Boss oder was? Ja, genau. Ich habe schon drauf gedrückt, da weiß nichts passiert. Was zu so Gorn, Roman? Oh, du Asi und tötet auf dem Weg so viel Kühe wie möglich, dass wir es machen können. Oha. Ist das ein okay. freundlicher? Hier ist so ein grüner, der eine grüne Hose anhat. Ist ja freundlich. Den. Töte die nicht. Der linksen Tür. und ja auch. Oh. Und ein Dorf. Fight ist die weg. Sieben viel Glück. Wie ist sie denn? Sieht man dann? Warte mit M. Ach, mit M. Oh Gott, ich finde, bin ja weit weg. Meine die Mutter hat mir Pfannkuchen ich gemacht. So. Ich muss gleich mein Essen holen. So, wie wie kann ich Essen kochen? Wieso werde ich von denen uh, geschlagen? Oh mein Gott! Ich, ich werd vom Stein-Golem angegriffen, so ein ich, ich bin mal Haskhan. Oh Gott, warum jetzt? Tu Oh nein. Wieso wurde ich von den Dorfbewohnern angegriffen? Ich habe gar nichts gemacht. Geklaut. Ah, oh, das ergibt Sinn. Ja. Na, ja, wenn ihr sind geklaut, dann... Oh mein Gott, bin ich gut. Ah, ich ist eine Statue bei mir. Challenge Big Shunk. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Big Shank ist kein Wirt. Wie oh, oh. oh oh, ich habe eingeschlagen. Okay, ich habe gerade ein ganzes Dorf ausgelöscht. Oh Gott! <lacht> Junge! Was sind das für Dinger? Ich muss jetzt gleich essen gehen. Okay. So. Wieder geht er mitten in der Aufnahme. Was bringen mir die verschiedenen pöllen Machen, mhm. bringen mir mehr Leben. Ich glaube, wenn Chris in der Wildnis wäre, dann wäre er der Erste, der so sterben würde. Warum? Nee, du würdest alle anderen umbringen einfach. Weil du Warum? denkst, das ist ein Nein. Muss man über Items rüberlaufen oder muss man e eh drücken? Bei Items rüberlaufen, wenn die so weiß, wo man haben. Oh, ich hab all die Jahre E eh gedrückt. mag das? Ich hab'n Jetpack. Was? Damit kann man überspringen. Oh. Oh. Das hast du aber schön gesagt. <lacht> Als ihr gesagt habt, dass ihr eine Aufnahme macht, redet du halt fast gar nicht mehr. Warum oh, ist Mag diesmal so einfach? Ist auf easy. Weil wir so viel hier ja, sind? Nö, easy ist normalerweise auch ja, ja. schwer. Nee, nach vorbei. Uh. Warum, warum hat du viel Crafting-Käse gemacht? Ist das ist ja eine Statue. Einfach so von einem Mag. Lass so die, lass die, lass die. Revive the Homies. Ich habe einen Schuh bekommen. Ich habe Sneaker bekommen. Junge. Jetzt, jetzt bin ich schneller. Ja, Mann, hab ich habe Sneaker. Okay, ähm... Ich platziere mal den Call drin hier. Da können wir essen machen. Ja, um 13 Uhr frühstücken. Frag mich nicht, wieso. Okay. Warum denn? Vielleicht doch normal, ja. Kann man nicht nicht Steinpackers machen oder sowas? Ja, man kann auch Eisen direkt machen. Wie? Nein, mit Eisen bei Stein oder so also gleich verkauft zu tun, also Steine die auf Minecraft server auf schon Sahne. Übrigens, wenn ihr ähm, äh, nach hinten also rückwärts läuft und sprintet und springt, dann seid schnell. Genau das ist so damit, also wenn man sprintet nach hinten läuft, dann quasi springt es durch. So. Oh, der hey. Hallo, hey, noch eigentlich da. Leider. Hallo, Macker, Macker, Macker, Macker. Ich hasse ähm. das Lied. So singt jeder in meiner Klasse, der doof ist. Der noch kein Furnace? Also du. Oh doch, da oben. Oh. <lacht> äh, das hey. ist aber, da drin kann man nur, da kann man nur essen. Ich habe zwei Holz. Ich bin krass. Egal. Mein Kanal ist nicht kinderfreundlich. Er ist auch nicht kinder und auch nicht <lacht> Die du da reinguckst. du machst du halt Naruto. an. Soll ich euch mal was zeigen? Ich habe nichts außer Essen. Ich hm, mich mal an. Warte. <lacht> warte, warte. Warte. Wie es aussieht. Bleib mal hier stehen. Wow! Ja! <lacht> oh <ist> Gott! <lacht> Ach du auf noch. Junge! Juku! <lacht> ich lebe! Whee. Hallo! Du <lacht> Machst du so Teepose? Eine Teepause. Ja. Die guckt an. Schon. Wow. Hier ist ein Chonk. Hier ist ein Schock. Mann, er macht Stein. meine Wand kaputt. <lacht> und er ist ein Nein, ich bin mein einfach nur. Danke, Kraft. Bitte. Nein, er macht meine du, Wand kaputt. Du auch noch ich vielleicht, wenn du am Ich habe nur Stein bekommen und Kohle. Ich trinke hier erstmal. Wenn mit einer Spitzhacke. Oh mein Gott, machst du so viel Schaden. Warum hat der so viel Angst vor ihm? Der braucht er eigentlich nur eine Spitzhacke. Warum? Was kannst du eigentlich? Ach, mit einer Spitzhacke macht man bei dem so viel Schaden? Ja. Der ist fucking nochmal Stein. Ja, ich <lacht> halt. nicht. Halt, Und wenn ich was nicht weiß, dann schreist mich an. Oha. Du fährst das Jugendamt. Das hab ich Mama gepetzt. Du bist ein bisschen fast tot. Ich esse hier. Ich trinke ein Bier und esse einen Schuh. Und ich mache Mut. Weil ich bin Tuka. Ufu. Weil, weil, weil ich bin Tuka. Ufu. Oh, ähm. Fuck. What is okay. Ähm, okay. Warum nicht? Wieso sind alle bei mir, was ihr trotzdem machen werdet? Oha. Ja. Ich glaube, ich möchte mal hier rausgehen. So. Really, nigga? okay. <lacht> Komm, wir machen uns alle eine Rüstung und dann versuchen wir einen Boss zu besiegen. 1000 100 oh. Aber du ertrinkst dich auch. Oh. Ja, du ertrinkst. <lacht> Junge, ja, hey, das ist so unfair. Du gehörst tot. Guck du nimmst meine Sachen, du Idiot. Ja, Junge, <lacht> du oh das mein du Gott, mach wir nicht schaden. Ja, ich nehme mich einfach also woanders. Hast mich nicht woanders gespawnt. Oh mein Gott, ich bin tot, Alter! Diese Hunde sind so, rum, sind so, so, so kleine Dinger. Warum sind die so schnell? Ich ah. dass ich letzte Läden. Hoffnung für alle bin. Steven, wenn du zu unserem Grabstein kommst, äh... <lacht> hinter dir. Wenn du zu unserem Grabstein kommst, dann und und? Oh, Wolfer. Wenn ja, man schwimmt, dann trägt man halt. Das macht, kein, das macht mir keinen Sinn, aber ich keine als Sekunden ich spiel's, nicht. macht sowieso keinen Sinn für mich, also. Ich kann gut lupfen. Wären die ja alle im Wasser gestorben? Ja. Oh mein Gott, die sind so schnell. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Steven, let's Oha. Multi-Skills, skills Oha, oha, oha. Junge, oha. Wack, Mag? <lacht> er ist unser Retter. Seine letzte Hoffnung, der Noob, der von meiner Frau ist. Er Pro ist unser Semper, ist. Ja. ja. Mann. Alter. Chris werde ich ja, also nicht machen, weil er unter Wasser ist. weil ich auch. Du bist unter Wasser. Na gut, nicht vielleicht später. Äh, äh, Tuker auch. Oh mein Gott, wieso seid <lacht> ja. ihr alle im Wasser? Ich so. gehe nie wieder ins Wasser rein, nie wieder. Aus, ich 15 Äpfel. Ich hasse das Wasser. Ich gehe jetzt ins Wasser, ich schwimme wieder. Du da, Wieso? Nein, er tränkt dich nicht im Wasser. Wie ist bitte Keller ja. gespawnt? Oh mein Gott, dieser Boss ist einfach neben mir gespawnt. Was? Wieso so ein Boss äh? gespawnt? Oh mein Gott. Was ist er? <lacht> Wer hat das gedrückt? Zugraff. Äh, nein, der Boss einfach auch. neben mir. Oh, oh mein Gott! Oh. <lacht> Krell, was? Nein, ich, ich seh an! Nein, ich <lacht> hab nur einfach... Warum aber, aber zerstört, da kam der Boss einfach. m m 37 Sekunden später. Ich denke, ich kann nicht mal, mal aufs Schiff, oder? Oh-oh. Oh, ey, ich fast nie wieder was. aus Nein! Oh mein Gott, danke! Was? Ihr seid alle, vor allem einfach schlecht. <lacht> Nein. Warum hier? Jo, was passiert hier überhaupt? Okay, tschüss!